Die junge Schwedin Greta Thunberg ging bereits im September 2018 auf die Straße, um für das Klima zu demonstrieren. Sie hat damit eine Welle ausgelöst und inzwischen Millionen von Jugendlichen auf der ganzen Welt inspiriert. Die Forderungen der Klimajugend basieren auf wissenschaftlichen Grundlagen. Sofortiges Handeln der Politik gegen den Klimawandel. Laut IPCC Report haben wir Menschen die globale Erdtemperatur um etwa 1 Grad erhöht, nämlich durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen, Abholzen von Regenwäldern und Viehzucht. Dies hat verheerende Konsequenzen auf Menschen und Ökosysteme. Es ist dringend nötig, dass wir diese Temperaturerhöhung begrenzen durch Maßnahmen gegen den Klimawandel. Der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen ist die Verbrennung von fossilen Brenn- und Treibstoffen, auch in der Schweiz. Um die globale Erwärmung aufzuhalten, ist ein Umdenken in verschiedenen Bereichen nötig. Das Thema Energie steht hier an zentraler Stelle. Der Bundesrat hat in der Schweiz mit der Energiestrategie 2050 eine Stoßrichtung gelegt, das Schweizer Energiesystem umzubauen. Diese Strategie hat zum Ziel, den Energieverbrauch zu senken und die Energieeffizienz zu erhöhen und die erneuerbaren Energien auszubauen. Außerdem wird der Bau von neuen Kernkraftwerken verboten. Technisch hätten wir schon alle Mittel, um den Wandel von einem fossilen, treib- und brennstoffbasierten System auf ein erneuerbares System voranzutreiben. Leider stehen wir aber immer noch vor großen Herausforderungen. Zum Beispiel haben wir eine Energiepolitik zwischen Bund und Kanton, die den Wandel verlangsamt. Auf der anderen Seite haben wir Aspekte im Bereich soziale Akzeptanz, wobei zum Beispiel Wind- und Photovoltaikanlagen immer noch vor Akzeptanzproblematiken stehen. Wirtschaftlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Es braucht darum neue Geschäftsmodelle und Marktrollen. Nicht nur im Bereich Energieproduktion sind Maßnahmen nötig, sondern auch im Energieverbrauch von Gebäuden, Verkehr und Elektrogeräten. Hier sind klar vom Bund gewisse Maßnahmen vorgeschrieben. Aber auch hier zeigt die Forschung deren Limiten auf. Zum Beispiel im Gebäudebereich spricht man von Efficiency Gap. Das ist, wenn das gesamte Energieeffizienzpotenzial nicht ausgenutzt wird. Grund dafür sind Mieter, die sich nicht um die Energie kümmern. Und somit ist bei der Nutzung der Energieverbrauch höher. Das Verhalten gilt als Schlüssel, um eine Energiereduktion voranzutreiben. Es ist also nötig, dass wir uns zuerst überlegen, ob wir zum Beispiel tatsächlich ein Auto brauchen oder ob wir nicht mit geteilter Mobilität oder einem Fahrrad sogar noch Zeit- und Lebensqualität gewinnen können. Suffizienz nennt sich dieses Konzept bei dem es darum geht, mit weniger glücklicher zu sein. Wenn Sie mehr erfahren wollen zu diesem Thema, dann besuchen Sie unsere Lerneinheit zu SDG 7.